Für unsere Redaktion ist die große Herausforderung, dass wir gerade mit Business Insider Deutschland einen Neustart gemacht haben. Wir sind umgezogen von Karlsruhe nach Berlin, wir stellen uns neu auf, definieren unser Profil neu, haben ganz viele neue Kollegen dabei, richten alle Workflows neu aus. Neu aus. Das heißt, unsere Herausforderung ist eigentlich in erster Linie, dass wir uns neu erfinden, dass wir effizienter und effektiver arbeiten, dass wir unseren eigenen Stil weiterentwickeln und näher an unsere Zielgruppe heranrücken. DPA ist für uns sehr wertvoll, weil DPA für uns natürlich eine wichtige Nachrichtenquelle ist und wir sind eine sehr kleine Redaktion. Wir können und müssen auch nicht alles abdecken, aber es ist für uns natürlich sehr wichtig, zum einen das ganze Geschehen im Blick zu behalten. Dafür ist DPA sehr wichtig. DPA ist sehr wichtig für die Planung, wie glaube ich für alle, die DPA nutzen. Und für uns liefert dpa aber auch gute Geschichten, die wir, wenn wir es gut machen, nämlich damit arbeiten, dann auch zu sehr guten Inhalten für, unsere, für unser Publikum umarbeiten können. Das hält mir wirklich sehr, sehr schwer, das an eine App festzumachen, weil ich gar nicht so viele Apps nutze, sondern viel auch über das Web dann erledige. Aber Fußball.de ist sicherlich eine, die ich sehr, sehr stark nutze, wegen des, weil ich sehr aktiv im Berliner Amateur und Kinder- und Jugendfußball interessiert bin. Aber ernsthafter natürlich auch sehr, sehr viele Medien-Apps. Aber es fällt mir wirklich schwer, da eine ganz besondere herauszuheben.